Servus und hallo bei Nord Another Dog Show. Heute ähm, ein kurzes Thema Eltern. Soll man es ihnen sagen, wenn man was konsumiert oder nicht? Da würde ich da empfehlen, je nachdem wie alt dass du bist, ich gehe jetzt mal davon aus, volljährig, weil unter 18 ist es nicht zu empfehlen, irgendwelche Substanzen auszudrippen. Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist 18, wohnst du aber noch bei deinen Eltern und äh, möchtest das ihnen schon beibringen. Da würde ich da echt raten, vorsichtig vorzutasten, wie sind sie denn so drauf zu dem Thema, wie waren sie selber drauf und wie offen kann man mit ihnen umgehen. Bei mir war es so, ich habe ja schon mit 18 bin ich rausgezogen, mit 20 bin ich zurückgekommen und äh, meine Mutter hat es gerauchen und hat es mir halt gleich direkt gesagt, du, du musst nicht irgendwo draußen auf dem Klo heimlich am Fenster rauchen, du kannst doch hier rauchen. Fertig. Und dann haben sie mich halt ausgefragt, dann habe ich halt geredet. Ja. Mein Vater war ein Alkoholiker, der konnte nichts dagegen sagen. Und er hat gesagt, hey, du, darfst den. Ich sag, ja, du brauchst ja gar drin. Und deswegen hat er es nicht probiert. Und solange es beim Cannabis geblieben ist. Beide haben gesagt, okay, pft, das ist dann kein Thema. Das gab es auch früher schon. Das ist nicht so schlimm. Meine Eltern sind äh, während dem zweiten Weltkrieg groß geworden. Die haben halt da viele Sachen erlebt und gesehen die man nicht sehen möchte, und das ist halt sowas, das gibt man halt dann mit, seine so Traumas, weißt du, an die nächste Generation, denke ich mir mal. Und äh, mein Vater hat das halt mit Alkohol weggemacht, was er erlebt hat. Und so weiter. Ne? Alkohol ist halt sechs Droge. Und äh, deswegen hat er halt nichts dagegen sagen, wenn er mitgekriegt hat, dass ich Cannabis konsumiere. So einfach war das bei mir. Aber ich habe auch andere äh, Kumpels gehabt und habe es da erlebt, ich, das war volles Drama. Also da sind die Eltern richtig ausgeflippt und haben sie ja rausgeschmissen von zu Hause, als sie das mitgekriegt haben. Und ja, die waren aber 16, 17, aber trotzdem, weißt du was ich meine? Hey, das ist schon heftig. Dann triffst du jemanden, kennst du von früher und fragst, nee, was machst denn du, wo lebst du? Ja, auf der Straße, meine Eltern haben mich rausgeschmissen und was mitgekriegt und was ich krieg. Weißt du, was ich meine? Ja. So verschieden sind die Leute gewesen damals. Ja. Aber die meisten haben es cool aufgenommen und äh, bei vielen war das halt noch kein Thema, wenn die dann harte Drogen genommen haben. Ja. Weil die Eltern halt die Eltern sind. Das ist halt nochmal so. Besser ist aber, man, lässt die Dinge davon, bei den weichen Zeug und erst das Lebens ist auch kein Problem, man kann auch alles so auf drei kriegen. Ja, also haben wir zu He's done. He's done. He's done. He's done. He's